Oh, ja. Ja, was willst denn du? Ach so. Hm, komm, wir shaken. Ich weiß jetzt halt nicht, was er geholt hat, aber Gold 3 auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. Nee, bis jetzt noch nicht, Manu. Außer ein 87er Griezmann, goldkarte Heute starten wir mal mit der 1 rein, Jungs. Oh, Jordi Alba. Ich vermute, den willst du mitnehmen, oder? Der sieht sogar spielbar aus, ne? Sage ich dir, wie es ist. Gib dem Shadow drauf und abfahrt. Oder meinetwegen Sentinel. Wenn dir der Pace ausreicht. Aber den kann man sogar spielen, ne? Gold 3, GG. Willst du Jordi Alba, Prims? Ja, anstatt dich tausendmal zu bedanken, Brudi. Ist ja schön, dass du dich freust. Aber was willst du denn für ein Campstyle äh, Cam style sag ich? Willst du Jordi Alba mitnehmen? Alles klar, Monsai. Ja, Digga, das ist bei mir nicht anders. Ich bereue es jetzt im Endeffekt auch wieder auf einer Seite, auf der anderen Seite nicht. Konnte das Spiel zehn Tage früher zocken, konnte Content bringen. Oha, Digga. Digga. Fettes GG, Brudi. Gold 3 gönnt, Jungs. Gold 3 gönnt. 2x88er. Was willst du mehr? Grüß dich, Leon. Ja, warte mal, was ich kriege aus Elite. Warte mal, ich kriege nicht mal ein 88 er 1000%. Ja, aber wenn, wann habe ich mal in Gold 3 sowas gezogen? Selbst wenn es Team of the Week Müll war. Neb mal, Dann habe ich so High-Rated Picks gekriegt. Ja, Xurio, was willst du sagen? Das sind richtig dicke Picks, Digga, Alter. Das sind richtig dicke Picks. Dazu mache ich ein Video. Hab habe ich jetzt schon Bock drauf. 0, 30 34, Rewards, das kommt in ein Video rein, da habe ich Bock drauf, Gold 3, ja gut, bei mir halt wie gesagt nicht, bei anderen, ja. das immer. ist ja das Traurige, ne, weiß ich nicht, musste mal, oh Walkout, musste mal auf Footbin gucken und ist eine Inform, oder? Das hat gerade so gebackt, ich hab's nicht gesehen. Uff, oh, Van Dijk! Bro, dem seine Rewards, die gönnen ja mal anders. Junge! What the fuck? GG? Alter, was ich dem heute aus dem Hut zauber, ne? Hier, Brims. Das zieh nicht mal ich in FIFA. Bro, was ist da los? Ich habe am Anfang noch gedacht Inform, weil das so gelblich war. Ich habe es nicht richtig erkannt. Digga, ich habe auch keine Ahnung, was ist mit deinem Account, Udi. Und es kann ja noch was dahinter sein, ne? Aus so einem Pack. Könnte auch ein Kampel, aber werde ich sowieso keinen von denen spielen. Wache Fuß zwei Sterne. Wenn der nicht so langsam wäre, hätte man den auch spielen können, aber. Immer Sanchez. Wasser soll erstmal seine Schuhe yes. So, Brownie, erzähl es jedem Verein außer Bayern. Und ich weiß halt, du bist Bayern-Fan, ja. Hast du halt Glück gehabt, Digga. Jetzt noch 86 und 88. Wird aber nicht passieren, Nico. Und 6 durchgearbeitet. <lacht> ja, moin. Dann gehen wir wieder rüber. Ich muss jedes Mal mein scheiß Bildschirm hier ausmachen. Ja, dank Uli haben die. Dank Uli. Auf. Ich hoffe, Dortmund gibt den nicht ab. Müssen sie früher oder später? Ich glaube, wenn das richtige Angebot reinflattert, ist es scheißegal. Das ist scheißegal. Spätestens in zwei Jahren ist er weg. Der entwickelt sich jetzt hoffentlich weiterhin so gut. Und ja, dann ist er halt irgendwann ist er weg. Also Miro und Mares geht doch fit aus Gold 2. Und der schon wieder mit, oh mein Gott, Goretzka. Was ist mit Goretzka? Willst du ihm einen kauen oder was? Hier, wieder. Donnerstags. esse mal alle Wiener. Alle. So lächerlich diese Elite-Picks wieder, ne? So lächerlich bis jetzt. ist oder war dein Idol? Boah, da gibt's einige. Die spielen halt alle leider nicht mehr. Aber da gibt's einige. Boah, ne, bevor Leipzig Meister wird, lieber Bayern, Nico. Jawohl, nochmal denselben. Fick dich, EA. Ja, Mares wenigstens, den kann man mitnehmen. Mares kann man mitnehmen. Der ist sogar spielbar. Auf der 10 kann man den Safe zocken. Passt sogar ins Team. Ampel wieder der Lappen. Oh, ja, jetzt ist aber die Frage. Jetzt ist die Frage, wen nehme ich mit? Nimm ich Shaw oder Mares? Schau, könnte ich nämlich auch spielen. Hätte ich einen Link zu Adama und könnte Bertschitsche verkaufen. Aber ist der besser als Bertschitsche? Das ist die Frage. ne? Defensives Bewusstsein, faire Zweikämpfe, Gretche, Abfang. Den könntest du sogar in der IV zocken. Den für Bertschitsche in der IV dann, Adama auf der Außen. Den könnte ich sogar einbauen. diese Woche spielen ich glaube auch ich nehme Shaw ohne Spaß jungs ich glaube ich hätte zwar Mares könnte ich auch mitnehmen aber ich glaube ich gehe mit Shaw sage ich ehrlich ja und dann kommt da nicht nochmal und dann muss ich mir einen kaufen vielleicht kommt auch Mares nochmal Ja, genau das ist es. Mares, wäre nur Sub, Den könnte ich eh nicht einbauen. Also einbauen schon, aber... Eigentlich habe ich ja Garincha. Ja, ich nehme den Shaw mit. Ja, ist so Nico. Ich nehme Luke Shaw mit. Fertig. habe ich mal einen gezogen, den ich mir gewünscht habe. habe ich wenigstens einmal gezogen. Den ich mir gewünscht habe. Chatpick. Alpa finde ich geil, aber ich bin mit Walker nicht klargekommen mit dem Inform. Und jetzt noch Alba. Ja, und dann habe ich ein Luxusproblem wieder auf der. Ich habe sowieso schon zu viele Außenverteidiger, Digga, ne? Komm, dann machen wir Chatpick. Ja, toll, dann sehe ich meine ganzen Picks nicht, ihr Lümmel. Ihr trollt mich sowieso wieder, ich weiß es ganz genau. Ihr trollt mich doch sowieso. Ja, komm wir mal, mal Chatpick, so. Bildschirme sind aus. du doch schon offen sein, oder nicht? Ist noch nicht offen. Ist doch offen, oder? Weiß ich nicht. Ogi. Oh, keine Ahnung. Mama, was für Adama, Alter. Die ist noch nicht offen. Ja, Moment. Dann muss ich noch mal... Dann muss ich ganz kurz die Szene noch mal wechseln. Ja, Moment. da muss ich die Szene aber noch mal wechseln, weil ihr ja ein Chat-Pick wolltet. Ich habe gedacht, ich habe schon X gedrückt. So, jetzt drücke ich X. X ist gedrückt. R3. So. Jetzt ist aber offen, oder? Wenn es jetzt nicht offen ist, wäre es schade. Ja nicht. war fest der Überzeugung. Ich habe schon X gedrückt. Weil sowieso, dass hier wieder trollt. Ja, ja, das, das war mir jetzt klar. Oh mein Gott, Goretzka, Goretzka, wirklich. Schmeichel, Schmeichel, die Eichel, Schmeichel. Ja, dann ist es auch Schmeichel. Dann ist es auch Schmeichel. Könnte die spielen für Ederson? Schickt aber gar nicht, ne? Schickt aber gar nicht. Gehen wir mal in den nächsten Pick. Aber es waren immerhin zweimal war immer high-rated Picks bis jetzt. Mein Gott, Goretzka, ich hab noch nicht mal weiter gedrückt, du Lümmel. Jetzt geht's weiter. Ja, er 2. Ah, die wandern sowieso in Upgrade-Packs, Jungs. Die, landern, die wandern sowieso in Dingen. Fettes GG, 91er Casemiro. Ja, das ist jetzt aber Bullshit, Digga. Das ist Bullshit. Wenn da jetzt ein Casemiro drin ist, ne? Muss ich so high-rated Picks in die 86 Plus reinbuttern? Komm, geh mal in den Nächste. Ich glaube, das letzte Ding, das gönnt jetzt überragend. Da werde ich mich wahrscheinlich nicht entscheiden können. Da jetzt schon ein Schmeichel in Casemiro drin war, wer weiß, was noch kommt. Alter, hier fliegt bald alles auseinander. Oder ich mach... Nee, ich kann das ja so oder so machen. Oder wenn ich halt die extra Pixar erspielt hab. Südkorea. Ich hab keinen Lieblings-Youtuber. Toxic. Imo, What? Wie schreibt man den? Weiter, der nächste. Eva, Ja, Leva ist gar nicht im Team of the Week. Doch auch noch Picks im Verein, Jungs. könnt noch ein Quadrado oder ein Cancelo reinbuttern, die ich eh nicht spiele. Aber ich kann natürlich auch noch warten. Schulbert, ja, den haben wir schon dreimal gehabt. Wie viel haben wir denn jetzt? Hier, ne? Einer haben wir noch, oder? Ja, Südkoreaner, den, den Gullibert, Kasimiro und Schmeichel. Einer haben wir noch. Back. Ah, toll FIFA Mobile bringt mir aber nichts, wenn ich hier FIFA auf PlayStation 4 spiele. Nochmal was nochmal. Hab doch schon gedrückt. Hab ich doch schon. Ah, der Schar weg. Gut, der letzte Pick ging fit. Letzte Pick ging echt fit. Ja, ist in Ordnung, Jungs! Es ist in Ordnung. Wie gesagt, das Team of the Week war Müll. Schade, dass es nicht nochmal ein Mares geworden ist. Oder ein Goretzka hätte ich natürlich auch mitgenommen. Aber es ist in Ordnung. Ich beschwere mich nicht. Also, natürlich hätte ich lieber ein Insignia gezogen. Aber ist auf jeden Fall mega in Ordnung, Jungs.